Die Vollgeldinitiative Ja zu krisensicherem Geld im Interesse aller Geldschöpfung voll zur Nationalbank Krisensicheres Geld im Interesse aller? Wie soll das gehen? Dazu müssen wir verstehen, wie unser Geld entsteht, wie Geld hergestellt wird. Die Schweizerische Nationalbank hat das alleinige Banknotenmonopol, produziert das Papiergeld und bringt das vom Bund geprägte Münzgeld in Umlauf. Dieses Geld wird an Banken ausgeliehen, die Zinsen dafür bezahlen. Jahr für Jahr fließen zwischen 1 und 2,5 Milliarden Gewinn von der Nationalbank in die öffentlichen Kassen. Vom Nationalbankgeld profitieren also alle, Bund, Kantone, Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger. Doch das Papier- und Münzgeld macht in unserer Zeit nur noch 10% des Geldes aus. Die anderen 90% sind Chiralgeld, elektronisches Geld auf unseren Bankkonten. Und wer erzeugt dieses Geld? Die Banken produzieren es, wenn sie einen Kredit vergeben oder Finanzanlagen kaufen. Sie reichen großteils nicht das angelegte Geld der Sparer weiter, sondern produzieren mit Computern neues Giralgeld, ohne dass vorher Geld vorhanden war. Guthaben und Schulden werden einfach auf Konten eingetragen. Die Kreditzinsen streichen Sie ein. Das ist ein wirklich gutes Geschäft, denn vom Giralgeld der Banken profitieren die Banken. Hier die offiziellen Zahlen. Die kaufkräftige Geldmenge betrug von 2003 bis 2012 im Durchschnitt 340 Milliarden Schweizer Franken. Die Banken erzeugten die 300 Milliarden Giralgeld. Von der Nationalbank kamen nur die 40 Milliarden Bargeld. Die Herstellung von Bargeld ist in der Bundesverfassung geregelt, doch das Giralgeld ist dort nicht erwähnt. Das ist eine Gesetzeslücke. Das Herstellen von Giralgeld ist eine wichtige Einnahmequelle. Warum haben wir sie den Banken überlassen anstatt der Nationalbank? Weil wir vergessen haben, die Bundesverfassung anzupassen. 1891 wurde das Banknotenmonopol vom Volk beschlossen und an die Nationalbank übertragen. Es wird Zeit, das Banknotenmonopol auf ein Giralgeldmonopol auszuweiten deshalb die Vollgeldinitiative. Wir alle haben täglich Vollgeld in den Händen. Münzen und Papiergeld sind bereits vollwertiges Nationalbankgeld. Und das soll auch für das chiralgeld gelten. Wenn nur noch die Nationalbank das chiralgeld herstellt, können Banken keine Finanzblasen mehr erzeugen. Vollgeld ist sicher vor Bankenpleiten, da es Geld der Nationalbank ist. Mit Vollgeld bleiben der Geldwert und die Wirtschaft stabil. Die Banken bleiben weiterhin die Dienstleister für Vermögensverwaltung, Kreditvergabe und Zahlungsverkehr, können aber selbst kein Geld mehr herstellen. Vollgeld ist genial und Swiss. Machen Sie mit, damit die Vollgeldinitiative erfolgreich wird. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Alles weitere auf